Diese neue Autobahn, die gebaut werden soll, die wird 105 Kilometer lang sein und die versiegelt für immer 900 Hektar, die überwiegend der Landwirtschaft und damit der Nahrungsmittelproduktion entzogen werden. Wer heutzutage Straßen sieht, der wird Verkehr ernten, das wissen wir alle und wir müssen einfach, wenn wir den Klimawandel auch nur annähernd noch schaffen wollen, also wenn wir es schaffen wollen, dass wir unsere Ziele erreichen. Hier wird durch eine sogenannte Pseudoplanung an ganz vielen Stellen die Artenvielfalt mit Füßen getreten. Wer den Klimawandel stoppen will, der baut, er stoppt sofort die Planung der A39. Der Bau ist ja noch gar nicht angefangen, um es mal wieder deutlich zu sagen. Wir sind immer noch vor dem Bau. Lasst uns die Planung der A39 stoppen und dazu hilft uns auch die große Diskussion über den Klimawandel. Das Motto seht ihr hier hinter mir. Car is over. Weil nämlich in den nächsten Jahren in Deutschland noch 850 Kilometer äh, zusätzliche Autobahnen gebaut werden sollen, dann äh, kurzfristig wurde uns dann gesagt, ähm, ja, dürft ihr nicht auf die, auf die A39. Autobahnen sind für die herrschenden Institutionen immer noch irgendwas Unantastbares, wo man auf keinen Fall darauf demonstrieren darf. Und, äh, genau, muss es auf jeden Fall von weg. Wir müssen weg von der äh, Autozentrierung in Deutschland und äh, weg von diesem äh, äh, motorisierten Individualverkehr als zentrales Anliegen. Und was wir brauchen, ist eine Verkehrswende. Wir brauchen ähm, sozial-ökologische Verkehrsstrukturen für Radverkehr, für Fußverkehr, für ÖPNV. Und ähm, genau, dafür müssen wir weiter kämpfen. Aber insgesamt glaube ich, dass es klar ist, dass wir die gesellschaftliche Stimmung und damit auch Gerichte verändern, vor allen Dingen über eine ganz andere Art und Weise, nämlich über unsere direkte Aktionen. Wir müssen uns nicht immer anmelden vorher, wenn wir eine Autobahn dicht machen. Das geht auch anders. Auch das wird noch ein spannender Prozess sein. Ja, der so ein hessischer Landtagsabgeordneter von der SPD hat irgendwann mal gesagt, die Autobahnabseilaktionen, wenn die zu einem Volkssport werden, das wäre ja ziemlich schlimm, und wir haben ihm damals versprochen, das wird ein Volkssport. Alle machen Kniefall vor VW, und VW baut Arbeitsplätze ab kassiert Subventionen noch und nöcher entlässt Leute, baut weiter Elektroautos, behauptet, sie machen Klimaschutz, stattdessen ist alles Greenwashing und wie bringen wir das eigentlich in die lokale Verkehrswende? Wie schaffen wir unsere Städte autofrei?